certain to trouble putting forward amazing goal for cristiano ronaldo back shows cristiano ronaldo teachers heute im video ihr könnt es erkennen der nike superfly von cr7 genauer gesagt Spark Positivity. So nennt sich dieser neue Signature-Show. Wie Wasser drauf hat, das klären wir jetzt. Pain hey, dudes, so rapays for food. I got these songs in my stomach, and these tracks are getting chewed. Fairy tale books in my youth, struck a fuse, confused. confused. Zusammen mit Sport 2000 teste ich also für euch genau diesen Fußballschuh hier, den Spark Positivity, den neuen Signature Schuh für cs 7 Alle Infos zum Schuh, wie er sich auf dem Platz macht, was in der Optik steht, das gibt es heute im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Wir schauen uns also heute den Nike Superfly 8 Spark Positivity an. Doch was genau heißt das jetzt eigentlich? Was steckt hinter dem Namen? Ganz einfach, wir haben hier natürlich den Signature-Schuh für CR7. Nur Cristiano Ronaldo darf diesen Fußballschuh spielen. Natürlich auch ihr da draußen, denn es gibt ihn bald zu kaufen. Alle Infos dazu in der Beschreibung. Aber was genau heißt jetzt eigentlich Spark Positivity? Beziehungsweise was steht hinter der Optik? Ganz einfach, wir haben hier so kleine Blitzmuster am Schuh untergebracht, was ja auch schon mal Namen steckt, Spark und damit auch noch Positivity und das soll quasi die Einstellung von CR7 repräsentieren, der sagt man braucht auf dem Platz, natürlich auch neben dem Platz, eine positive Einstellung, nur so kann man Erfolge feiern. Hier haben wir also den neuen Signature-Schuh, den Superfly 8 CR7 und hier den regulären Nike Superfly 8. Worin bestehen jetzt eigentlich die Unterschiede zwischen diesem Signature-Modell und genau diesem hier? Das würde ich sagen, klären wir jetzt erstmal am Anfang. Das lässt sich relativ leicht feststellen. Natürlich der Unterschied in der Optik vorhanden. Wir haben hier den Signature-Schuh, der deutlich auffälliger ist. Nennt sich Spark Positivity, habt ihr schon gehört. Und hier, wie gesagt das Launch-Modell damals gewesen. Optisch auf jeden Fall Unterschiede. Man merkt natürlich, der Superfly von CR7 ist ein bisschen mehr detailtreu. Dafür haben wir ja den regulären, sprich einmal limitiert gegen regulären. Auch der Preis hat hier einen Unterschied. Wir haben hier 20 Euro mehr als beim normalen Superfly. Das, liegt nämlich daran, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir beim Spark Positivity einen limitierten Fußballschuh haben. Was die Performance aber angeht, lässt sich das ganz kurz zusammenfassen und zwar es gibt keinen Unterschied. Die Fußballschuhe sind logischerweise identisch, sprich nur die Optik macht hier den Unterschied. Das war es auch schon wieder zum Nike Superfly 8 Spark Positivity. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, was ihr zu diesem Fußballschuh hier sagt. Außerdem gibt es natürlich noch die interessante Info, wann es diesen Fußballschuh gibt. Findet ihr alles nochmal unten verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein und